Die zweite Methode, wie ihr eure Adduktoren ein bisschen geschmeidiger machen könnt für die Hocke, ist im Stehen und ihr habt nämlich da was für euren Rücken direkt mit dabei und ihr könnt es jederzeit machen, wenn ihr auf der Arbeit seid, zwischendrin mal oder zu Hause. Ihr stellt euch breit auf, nehmt die Leisten nach vorne, den Po leicht anspannen und lehnt euch dabei zurück. Die Hände könnt ihr an der Seite zur Stütze haben, auch gerne den Rücken ein bisschen stützen. zurücknehmen. Die Füße zeigen nach außen, wenn ihr das schon gut könnt. Dann erweitert ihr das Ganze und kommt ein bisschen weiter. Hier wieder zurücklegen. Und vielleicht kommt ihr noch tiefer, könnt währenddessen auch reinrutschen. Auch da Leisten wieder vorschieben. Ihr werdet die Innenseite spüren. Viel Spaß dabei. Wenn ihr rauskommt, kann es sein, dass ihr das Gefühl habt, oh, ich komme nicht mehr raus. Dann einfach unten absetzen, die Füße langsam zusammenbekommen. Dann könnt ihr wieder aufstehen. Danach zieht es ein bisschen Könnt ihr ein bisschen wieder lockern und dann könnt ihr wieder weitermachen. Viel Spaß!